Hallo! Ich weiß, die Lichtverhältnisse lassen heute ein bisschen zu wünschen übrig, aber ich kann es nicht ändern und es ist auch nicht so schlimm. Also wir sehen heute einfach mal drüber hinweg. Ähm, ich würde euch heute gerne Bücher vorstellen, die ich in der Zeit, in der ich hier in New York bin oder war, gelesen habe. Ich bin nämlich sehr stolz darauf und ich würde sie am liebsten alle mit nach Hause nehmen und sie ausstellen, aber... Ich glaube, das Gewicht meines Koffers lässt das nicht mehr ganz zu. Und ähm, deswegen dachte ich mir, okay, dann drehe ich halt ein Video drüber, dann habe ich trotzdem noch irgendwie ein Andenken. Und es ist ja auch für euch vielleicht ganz interessant. Ähm, ich zeige euch mal, wie viele ich gelesen habe. Ich bin wirklich sehr stolz. Vielleicht merkt man das. Uff, also, das ist der Haufen. Und im Moment ist noch ein anderes dran. Ich habe so ein Kalifornien-Pulli an. Ist scheißegal. Ich kann nicht mehr. Ich bin... Tot, tot durch. Ich bin eben fast zusammengebrochen. Ich hatte so einen Hunger und ich musste erstmal was essen. Aber das habe ich jetzt gemacht. Also, <lacht> das sind die Bücher, die ich hier gelesen habe. Und ähm, ja, die sind auf Englisch. Darauf bin ich besonders stolz. Und ich habe mir eben mal überlegt, welches ich denn als erstes und welches als letztes gelesen habe, weil ich das ganz gerne in der Reihenfolge abhandeln würde. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm, aber... Schon krass, dass man das so komplett vergisst irgendwie, wenn man was gelesen hat oder auch woran man sich dann erinnert. So, ach so, in dieser Situation habe ich gerade das Buch gelesen. Okay, stimmt. Das erste Buch, das ich hier gelesen habe und es war auch tatsächlich das erste, das ich jemals auf Englisch gelesen habe, obwohl ich Englisch-LK hatte, aber ich habe es immer geschafft, darum rumzukommen, <lacht> war, ist dieses hier, Perennials von Julie Cantrell, ähm... Ich finde, es ist so, so schön. Ich habe es mir eigentlich nur ausgesucht. Auch und übrigens, die ganzen Bücher habe ich ähm, kostenlos, sage ich mal, bekommen. Also ich werde sie wieder zurückgeben, aber ich mache ja hier ein Praktikum in einem Buchverlag und da stehen auf den Fluren überall Bücherregale und dann kann man sich einfach Bücher nehmen. Und das sind auch ganz viele, die ganz, ganz neu erschienen sind oder noch die Version vor der offiziellen Erscheinung. Deswegen bin ich mir manchmal gar nicht ganz sicher, ob ich euch das überhaupt zeigen darf. Aber ich mache es jetzt, also ist auch egal. Ähm, also, das war das Erste und das habe ich mir eigentlich nur gegriffen, weil es so schön aussieht. Und vor allem hat es diese Blumen nicht nur außen, sondern auch immer, wenn ein neues Kapitel beginnt, dann ist es so verziert. Und ich finde das so schön und es hat mich so glücklich gemacht, einfach weil ich es so hübsch finde. In diesem Buch geht es um eine Familie bzw. vorrangig zwei Schwestern, die sich durch vorangegangene Ereignisse auseinandergelebt haben und kein gutes Verhältnis haben. Und ähm, die eine Tochter ist eben auch relativ weit weggezogen und ist nur selten zu Hause und kommt jetzt aber nach Hause, weil die Eltern Jahrestag feiern wollen und weil die das ein bisschen größer aufziehen wollen und... Ähm die Tochter verbringt dann eben irgendwie eine gewisse Zeit da und lernt in dieser Zeit wieder ihre Heimatstadt so ein bisschen kennen und vor allem auch diese enge Verbindung zu ihrer Familie zu schätzen. Obwohl das jetzt kein spannendes Buch war und nicht irgendwie komplett fesselnd, ähm, war es schon so, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Es lag, glaube ich, am meisten daran, dass ich mich irgendwie so mit den Charakteren angefreundet hatte und eben wirklich wissen wollte, wie das jetzt alles so weiterläuft und was passiert. Und ähm, es ist auch teilweise sehr traurig. Also ich habe auch mal eine Träne vergossen dabei, aber es ist insgesamt sehr, sehr schön und ein schöner ähm, Ausflug aus dem Alltag. Auch viel mit Natur und viel mit ja zwischenmenschlichen Beziehungen. Also es ist irgendwie so ein Buch, so ein herzerwärmendes Buch. Turtles All the Way Down von John Green ist das zweite Buch, glaube ich, das ich hier gelesen habe. Ähm, John Green ist auch der Autor, der The Fault in Our Stars geschrieben hat. Daher könntet ihr den vielleicht kennen. In diesem Buch geht es um ein Mädchen, die ist äh, psychisch krank. wird. Also ich, ich kann jetzt nicht genau ihre Krankheit benennen, aber sie hat einige Zwänge. Und die kommt mehr oder weniger zufällig, wieder in Kontakt mit einem alten Schulfreund von ihr oder mit einem alten Bekannten, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, und die verbringen dann eben viel Zeit miteinander und es ist schon so ein bisschen, sie verlieben sich und sie. es ist aber alles nicht so einfach wegen auch ihrer Krankheit und auch wegen anderen Umständen. Also eigentlich geht's, ist es schon eine Liebesgeschichte, aber darum rum passiert so viel, dass ich nicht sagen würde, es ist dieses klassische... Mädchen, Junge verlieben sich und sind glücklich miteinander, sondern... Und die sind auch nicht glücklich miteinander. Sondern es passiert halt super viel. Es ist ganz, ganz schwer, das so in Worte zu fassen. Aber es ist ein sehr, sehr gefeiertes Buch. Ähm, ich... Ich bin ja im Moment so ein bisschen in dem Thema Bücher drin und kriege auch mit, wie Bücher so bewertet werden. Und das wird wirklich super, super gut bewertet. Ich bin mir nicht sicher, ob es das schon auf Deutsch gibt, aber falls es rauskommen sollte, dann guckt es euch auf jeden Fall mal an. Es macht Spaß, das zu lesen. Es ist so ein schnelles Buch, was man mal in einer Woche oder so... Also es ist, dauert jetzt nicht lange. Es macht aber Spaß. Es ist sehr kurzweilig. Auf das nächste Buch bin ich am meisten stolz, denn das hat über 600 Seiten... 579 Seiten. The Hearts Invisible Furies von John Boyne. Und ich habe es ganz lange im Regal gehabt und dachte immer, ich will es eigentlich so gerne lesen, weil hier auch die Bewertungen super gut sind. Aber es ist so dick und ich traue es mir nicht zu. Und dann habe ich es mir zugetraut und es ist mein Lieblingsbuch geworden. Also jeder, der die Chance hat, dieses Buch zu kaufen und zu lesen, tut es. Das ist wirklich ein Thema, was oder ein, ein Buch, was jeder Mensch lesen sollte, weil... Es ist so wichtig, dieses Buch spielt in Irland, in Dublin größtenteils, aber auch teilweise in New York, teilweise in Amsterdam, aber es beginnt in Dublin. Und zwar beginnt es im Jahr 1945 und dort wird die Hauptperson begonnen, äh, begonnen, sehr gut, geboren und ähm, es endet in 2008. Also das ganze Leben dieser Person wird begleitet und ähm, das, was ich erzählen kann, ist leider nicht viel. Es geht eigentlich um alles in dem Buch. Es geht um Freundschaft, um Liebe, um Verlust, um Gewalt, um diese Zeit halt, diese Nachkriegszeit. Und es ist, es ist ein unglaubliches Buch. Aber die Rahmenstory ist die, dass seine Mutter ganz früh schwanger wird. Und auch von einem Mann, mit dem sie zu der Zeit nicht fest zusammen ist. Und ähm, deswegen wird sie aus ihrer Gemeinde geworfen. Und so kommt sie eben alleine nach Dublin und bringt dieses Kind zur Welt, muss das allerdings eben abgeben und zur Adoption äh, freigeben. Und die Wege von den beiden kreuzen sich aber immer wieder. Und es ist so spannend und ich habe es so sehr geliebt. Also es ist das beste Buch, eines der besten Bücher, das ich in meinem Leben wirklich je gelesen habe. So gut, hammermäßig. Bonfire ist das nächste Buch und Chris Ritter, die Autorin, ist übrigens auch die Schauspielerin, die Jessica Jones spielt. Und das ist ihr erstes Buch und ich finde es sehr gut, sehr empfehlenswert. Es geht hierin um eine Frau, die zurückkommt in ihre Heimatstadt, jobbedingt. In ihrer Heimatstadt sind in ihrer Kindheit und Jugend Dinge passiert, die keiner so richtig erklären konnte oder die, wo sie das Gefühl hat, dass da irgendwas vertuscht wurde. Und dadurch, dass sie jetzt wieder da ist und dass ihre Arbeit, die sie jetzt da macht, auch sozusagen mit involviert ist in diese Geheimnisse, kommt sie damit eben wieder in Berührung und das Ganze wird wieder aufgewirbelt und sie hat dann auch wieder mit den ganzen Leuten aus ihrer Schulzeit und ihrer Jugendzeit zu tun und ähm, es ist super, super spannend, also es ist sehr fesselnd, es ist auch eine Liebesgeschichte mit drin, es ist... Auch so eine Familiengeschichte mit drin, also es hat auch von allem etwas, aber es ist wirklich größtenteils ein Krimi. Hier steht zwar Roman drauf, aber ich fand es schon spannend und fesselnd und ähm, am Ende denkt man sich so, ach krass, oh Gott, wie heftig ist das denn? Also es ist, es hat wirklich einen Höhepunkt. Es war super gut, ich fand es richtig gut. Mir ist übrigens mal aufgefallen, ich würde auf Deutsch ganz, ganz andere Bücher lesen und... Ähm, hab mir halt die so gegriffen, weil ich dachte, okay, die könnten mich interessieren. Und ich fand die alle, also größtenteils, so gut, dass ich auch glaube, dass ich jetzt auf Deutsch mal wieder ein bisschen mutiger werde und was ausprobiere. Ähm, das nächste Buch ist von Halenberg Here and Gone. Und das ist ein Thriller. Hier steht auch Roman drauf, aber nein, es ist so spannend und es geht darum, dass eine Frau aus ihrem alten Leben flüchten will und mit ihren beiden Kindern im Gepäck im Auto sitzt und einmal eigentlich quer durch Amerika von der ähm, Ostküste an die Westküste fährt und dann zufällig wegen einer Lappalie von der Polizei angehalten wird. Und eine Aussage machen muss, weil Drogen in ihrem Kofferraum gefunden werden, die sie aber nicht da reingetan hat, sagt sie. Sie muss dann auf jeden Fall eine Aussage machen und wird von ihren Kindern getrennt. Und es beginnt ein Albtraum, der schlimmer nicht sein könnte. Also es ist fürchterlich, es ist schrecklich. Ich darf leider nicht mehr äh, erzählen, weil sonst will ich zu viel vorwegnehmen. Aber so spannend und so, man. man sitzt da. Also ich habe meiner Mutter die ganze Geschichte erzählt und sie hat geweint. Und es ist wirklich sehr, es hat mich total mitgenommen und es war wirklich nicht leicht zu verarbeiten. Also das war schon krass. Aber gut. Das nächste Buch ist Mexiko von Josh Barken. Und ähm, das sind Kurzgeschichten. Und das Ding war, dass die Kurzgeschichten mich nicht so heftig gefesselt haben, dass ich ähm, unbedingt immer weiterlesen wollte. Das hat man ja bei Kurzgeschichten meistens eh nicht. Aber ich finde, die müssen dann halt gerade deswegen ganz besonders ein mitnehmen oder irgendwie packen. Und das hat es nicht so sehr getan. Also dieses Buch hm, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ähm, das handelt einfach von eben verschiedenen Geschichten, die alle in Mexiko spielen. Und es ist so, also ich habe so Bock mal in Mexiko zu sein für eine Zeit lang, weil... Ich habe auch jetzt irgendwie einige Filme darüber gesehen. Und wenn es da wirklich so ist, wie in diesem Film und auch in diesem Buch eben vorgestellt wird, dann ist es einfach noch eine ganz, ganz andere Welt. Und ähm, das mal live zu erfahren, ist, glaube ich, interessant. Also es sind halt Kurzgeschichten. Viele haben wirklich mit Drogen zu tun oder mit Waffen oder mit ähm, irgendwelchen Kriminalfällen. Ähm, interessant, aber kein Must-Read, würde ich sagen. <lacht> Zweitletztes Buch ist White Fur von... Jardine Libert, toller Name und vor allem auch, wie ich ihn ausgesprochen habe. Naja, es ist auf jeden Fall eine Liebesgeschichte und wer keinen Bock hat auf Liebesgeschichten, sollte die Finger davon lassen. Ähm, ich muss auch sagen, es war, also es ist auch sehr viel körperliche Liebe enthalten, sage ich mal sehr viel. Also teilweise saß ich wirklich da und dachte, hoffentlich guckt mir keiner über die Schulter und liest mit, was ich da lese. Es ist wirklich teilweise ein bisschen wie ein Porno. Ähm, also wer darauf Bock hat, dann go for it. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich zwei Menschen kennenlernen, die in ganz unterschiedlichen Schichten aufgewachsen sind. Das Mädchen kommt aus dem Ghetto und der Junge ist einer der reichsten Jungs in ähm, Amerika. Und seine Familie hat eben hohe Ansprüche an ihn. Er ist sehr gebildet, seine Mutter ist irgendwie berühmte Schauspielerin und so. Und ähm, die beiden lernen sich kennen und lieben. Er ist eben auf sehr körperlicher Basis, aber auch dann äh, mehr und mehr... Mit dem Kopf, sage ich mal. Und beginnen eben ihre Leben, die sie vorher so gelebt haben, komplett in Frage zu stellen, um eben ihre Liebe ausleben zu können. Und ja, das ist eigentlich das, worum es geht. Das spielte halt in New York und das finde ich jetzt immer richtig cool, wenn irgendwas in New York spielt, weil ich dann denke, okay, ich weiß, wo sie gerade herlaufen. Ja, ich kann mir das vorstellen, wie es da aussieht. Ähm, aber wie gesagt, also viel mehr als um ihre Liebe geht es da halt nicht. Und deswegen fand ich es teilweise ein bisschen... Hm. Aber wer Bock hat auf Sex, der sollte sich das mal durchlesen. Und das letzte Buch ist auch eines meiner Favoriten und zwar The French Girl von Lexi Elliott. Es geht in diesem Buch um eine Gruppe an Freunden, die sich im Studium kennengelernt haben und die inzwischen aber alle sich teilweise mehr, teilweise weniger auseinanderentwickelt haben und halt arbeiten und teilweise Familien haben und so. Und die waren aber zu Studienzeiten zusammen im Urlaub in Frankreich in einem Haus von einem der Freunde haben da eine Woche Urlaub gemacht und die Nachbarin, also die, das Mädchen, das eben in dem Haus daneben gewohnt hat, hat auch viel Zeit mit denen verbracht und die ist am Ende dieser Reise verschwunden und seitdem nicht wieder aufgetaucht. Und jetzt, zehn Jahre später, taucht aber ihre Leiche auf. Und ähm, dadurch werden eben die, wird eben die Polizei auch wieder auf diese Freundesgruppe aufmerksam und befragt die wieder und dadurch haben auch wieder die Freunde mehr miteinander zu tun und es werden halt die Beziehungen alle so ein bisschen aufgearbeitet und ähm, sehr, sehr interessant. Es ist spannend und vor allem finde ich eben diese Konstellation fand ich super interessant, wie sich auch so die Charaktere weiterentwickelt haben, aber wie sie trotzdem noch irgendwie sich alle ganz gut kennen und wissen, wie alle so ticken. Es ist... Wirklich empfehlenswert. Ich hoffe sehr, dass diese Bücher spätestens ganz bald auch auf Deutsch erscheinen, beziehungsweise vielleicht habt ihr auch Lust auf Englisch zu lesen, weil vor allem dies hier und ähm, das von John Boyne müsst ihr lesen. Also die sind wirklich richtig gut. Das waren die acht Bücher, die ich hier gelesen habe. Ähm, also ich bin wirklich stolz darauf und ich habe nicht gedacht, dass es mir so einfach fällt, englische Bücher zu lesen, vor allem auch zu Beginn. Also ich bin ja hier hingekommen. Ich, klar, man kann halt Englisch so, wenn man in Deutschland aufwächst und zur Schule geht und so, aber jetzt nicht fließend oder halt nicht perfekt. Und ich hatte schon so ein bisschen Sorge, dass ich da teilweise was nicht verstehe. Aber ich glaube, wenn man so aufwächst wie wir in Deutschland, dann versteht man 90% Prozent und die 10% kann man sich irgendwie so erschließen. Also falls ihr euch davor scheut und so ein bisschen Angst habt, diesen Schritt zu wagen, mal ein englisches Buch in die Hand zu nehmen, tut es mal. Und ich finde, wenn man dann ein Buch auf Englisch gelesen hat, dann hat man noch ein geileres Gefühl, als wenn man eins auf Deutsch beendet hätte. Also... Irgendwie ist man halt stolz auf sich und das ist ja auch mal ganz schön. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Es waren ja schon wieder verschiedene Genres, die ich da abgeklappert habe. Und bin gespannt, was ihr in letzter Zeit so gelesen habt. Beziehungsweise könnt ihr mir auch mal schreiben, ob ihr eher auf Deutsch oder eher auf Englisch lest. Und jetzt ist es gleich 9 Uhr abends und ich falle tot ins Bett. Also gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Das ist übrigens das letzte Video hier aus New York. Also, nee, wenn ihr das seht, dann bin ich schon wieder in Deutschland. Ist das nicht aufregend? <lacht> Bis dann. Tschüss.